Warum ich meinen Finger in diese Brühe halte und was das Ganze mit Wildhefe und diesem Nusszopf auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen! Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Das Rezept für diesen leckeren Nusszopf habe ich wie immer in der Infobox verlinkt. Und da fangen wir dann auch direkt an. Heute backen wir mit der sogenannten Wildhefe. Das heißt mit der selbstgemachten Hefe. Da habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht und die verlinke ich euch natürlich gerne. Um den Teig für den Nusszopf zu machen, gebe ich erst einmal die geschmolzene Butter in eine separate Schale. Danach kommt schon der Honig dazu. Ihr könnt hier selbstverständlich auch weißen Zucker nehmen oder Kokosblütenzucker. Das ist euch überlassen und ganz nach eurem Geschmack. Ich verwende für diejenigen, die schon ein paar Videos von mir geguckt haben, gerne lieber Honig. So, schön alles aufbenutzen. Ein bisschen schon mal vorrühren. Und danach kommt jetzt auch schon die Milch hinzu. Die könnt ihr ein bisschen warm machen. Es geht aber auch kalt, das ist kein Thema. Wenn sie lauwarm ist, also nicht heiß, sondern lauwarm, funktioniert das mit der Hefe nachher ein bisschen schneller. Aber da ich ja schon die geschmolzene Butter da drinne habe und das eh schon warm ist, habe ich sie jetzt ganz normal kalt gelassen. Denn. Wenn ihr jetzt die Wildhefe dazu gebt und deswegen habe ich meinen Finger da reingetunkt, um die Temperatur zu prüfen, es sollte wirklich handwarm nur sein, dann darf das einfach nicht zu heiß sein, weil sonst stirbt die Hefe ab und das ist ja genau das Gegenteil, was wir wollen. Wir brauchen die Hefe, damit der Teig schön aufgeht. Diese Mischung gebe ich jetzt zu unserem vorher abgewogenen Mehl hinzu. So, und ihr werdet sehen, wie einfach es ist, mit dieser selbstgemachten wilden Hefe zu arbeiten. Also es ist wirklich sehr einfach. So, der Zucker durch den Honig und durch das Mehl, also die Stärke, die da in dem Mehl drinne ist, hat dann unsere Hefe gleich die Möglichkeit, sich weiter zu vermehren und zu wachsen. Und das ist ja das, was wir wollen, denn dadurch bildet sich Alkohol und Kohlendioxid und unser Teig geht schön auf und wird fluffig. Was ich gerade noch dazu gepackt habe, war das Salz. Und jetzt geht schon ans Kneten und ordentlich umrühren. Ich mache das am Anfang erst noch mal ein bisschen vorsichtig, aber gleich kommen wie immer die Hände zum Einsatz. Ihr dürft hier natürlich auch immer gerne eine Küchenmaschine verwenden. Das Ganze wird dann jetzt ordentlich durchgeknetet. Macht das auch wirklich ruhig 10 Minuten lang. Also richtig schön mit der Hand durchweigen oder dann, wie gesagt, mit der Küchenmaschine. Das muss ein schöner, gleichmäßiger Teig sein. Ich stelle meinen zwei jetzt gerade zur Seite, zeige ihn aber jetzt hier nochmal. Also, so sieht der fertige Teig aus. Den decke ich jetzt ab und gebe ihm genügend Zeit an einem warmen Ort, damit er dann in Ruhe wachsen und sich die Hefe vermehren kann. Generell bei der Hefe muss gesagt sein, das machen, glaube ich, auch einige falsch, dass sie nicht im Zug stehen darf. Also guckt wirklich, dass ihr einen Raum habt, wo es warm ist und wo kein Fenster dann auf Kipp steht. Nun geht es weiter mit der Füllung. Aber ich glaube, da muss ich mir jetzt erst einmal Platz schaffen, damit ihr auch genügend sehen könnt. Und die ist auch wirklich total einfach. Das Tolle finde ich am Nusszopf ist einfach, dass ihr es immer super vorbereiten könnt. Wie auch jetzt mit dieser Füllung, die könnte man auch zwischendurch machen, während der Teig noch aufgeht und sie dann einfach kühl stellen. Als allererstes gebe ich jetzt den Zucker hinzu. Ich nehme wie immer Honig, aber auch weiterhin gilt, ihr dürft auch gerne raffinierten Zucker oder Kokosblütensirup nehmen. Dann kommt das Eiweiß noch hinzu, die 80 Milliliter Milch. Diese dürft ihr auch gerne mit Saft oder auch zum Beispiel mit einem Alkohol ersetzen. Bei uns bleibt es alkoholfrei. Da kommt jetzt schon Vanilleextrakt. Das ist der selbstgemachte, daher nicht so dickflüssig. Falls ihr mal wissen wollt, wie das geht, hinterlasst mir doch gerne mal einen Kommentar. Dann zeige ich euch das mal in einem anderen Video. Das Ganze rührt ihr also schön kräftig um. Ich mache das am Anfang immer ein bisschen länger und ausführlicher, damit das gleich einfacher geht, wenn ich den Kakaopulver und die Nüsse noch hinzufüge. Weil dann ist alles schon schön ordentlich miteinander verquillt und verteilt. Jetzt kommt dann auch schon der Kakaopulver hinzu. Ich verwende hier schwach entölten Backkakao. Also jetzt nicht den gezuckerten nehmen, sondern nimmt wirklich diesen herben Backkakao. Ordentlich verrühren und dann kommen auch schon die 200 Gramm Nüsse. Ich verwende hier jetzt gerade Haselnüsse, geht natürlich auch mit allen anderen. Mixt das Ganze einfach so lange, bis alles ordentlich miteinander verrührt ist und verteilt ist und das so eine richtig schöne homogene Masse geworden ist. Und wenn ihr das mit Haselnüssen macht, dann werdet ihr sofort an diese berühmte dunkle Schokocreme erinnert. Das riecht einfach schon zum Anbeißen und sehr, sehr köstlich. So, das meiste habt ihr jetzt im Prinzip auch schon geschafft. Der Teig ist fertig, die Füllung ist fertig. Fangen wir jetzt gleich einmal damit an, beides zu kombinieren. Wichtig ist bei dem Hefeteig, der ist zwar jetzt schön fluffig und leicht, aber ihr müsst trotzdem die Unterfläche ein bisschen bemehlen, weil der ja schon recht dünn ausgerollt wird und wenn die Füllung dann drauf ist, habt ihr sonst vielleicht Schwierigkeiten, das dann ordentlich aufzurollen. Der bleibt dann einfach kleben. Ich mache das dann so bei dem Nusszopf, dass ich ihn so eckig wie möglich dann ausrolle. Könnt ihr gleich mal sehen. Und das ist echt schön geworden, der Teig. Also die Wildhefe hat wirklich super gearbeitet. So, Immer wieder ein bisschen Mehl noch dazu nehmen. Und so eckig, wie gesagt, wie möglich. Ich mache das meistens eher zum Schluss hingehend, wenn der schon die richtige Größe hat, weil er sich sonst sowieso beim Ausrollen einmal verzieht. Ja, jetzt hat er gleich schon die richtige Dicke. Und dann, genau, ich hebe das immer noch mal so hoch, einmal um den noch mal ein bisschen in Form zu ziehen und damit der nicht auf der Arbeitsfläche kleben bleibt. Weil sonst kriegt ihr ihn tatsächlich nachher mit der Füllung nicht so gut dann von der Arbeitsfläche wieder runter. Noch ein bisschen hier Soll ja auch alles wirklich ganz ordentlich sein. Und jetzt kommt schon die Füllung drauf. Die eine Hälfte der Füllung ist schon weg, die ist in dem ersten Zopf schon drinne. Und ich verteile das dann immer so klecksweise an verschiedenen Stellen auf, den, auf der Teigplatte, damit es nachher einfacher geht. So. Versucht es so gleichmäßig und so eben wie möglich zu verteilen, geht selbstverständlich auch noch mit dem Messer. Ich habe jetzt der Einfachheit halber einfach nur den Löffel genommen. Und danach kommt das Wichtigste, versucht es so fest wie möglich Aufzurollen. Das gelingt nicht immer, das kommt immer auf den Teig und die Temperatur so ein bisschen an. Versucht einfach euer Bestes und ich gehe davon aus, dass es das super gelingen wird. Und auch hier Übung macht den Meister. Und wie ihr seht, ein Meister bin ich noch nicht, aber ich arbeite dran. Jetzt kommt ähm, das, was das Geheimnis ausmacht, finde ich beim Nusszopf kommt mir das früher auch nicht so vorstellen, geht aber ganz einfach. Ihr schneidet ihn an jeder Hälfte fast komplett ein. Also ihr schneidet ihn von oben bis unten komplett ein, aber die Mitte, die lasst ihr noch zusammen. Ich hoffe, das kann man hier in diesem Video gut erkennen. Dann öffnet ihr das so ein bisschen und zwirbelt das einfach so umeinander. Wenn man das sieht, finde ich, ist es ganz einfach. Wenn man das in den Kochbüchern liest, finde ich das schon ein bisschen schwieriger zu verstehen. Aber, ihr seht, kein Hexenwerk. So Schön gedreht und gezwirbelt. Jetzt am besten, wenn ihr gut seid, lasst ihr den Zopf noch mal wirklich ruhen, bis er sich vergrößert hat. Ich hatte an diesem Tag tatsächlich nicht so viel Zeit und habe es dann einfach direkt so in den Ofen gegeben, ohne dass er sich jetzt noch mal vergrößern konnte. Das Ergebnis, finde ich, kann sich sehr sehen lassen. Und ich beträufle das jetzt gerade mit der puderzucker milchmischung die ich da zusammengerührt habe. Ihr dürft dann natürlich auch großzügiger sein und die dann auch drüber pinseln. Ich wollte jetzt einfach nur so ein paar Farbakzente setzen. Und probiert es wirklich aus. Das ist so lecker. Und ihr seht, das mit der Wildhefe zu machen ist sehr einfach und traumhaft lecker. Vor allem, wenn dieser Nusszopf noch warm ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt Lust bekommen, das einmal auszuprobieren. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt mir einen Kommentar, ich bin gerne für euch da. Nah. Teilt dieses Video, gebt mir natürlich ein Like und ein Abo und ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Grüße, eure Emma.